Gut, ja. äh, das kann ja er Was mit der Hand, auch? Ja, Hand auch. Hand am meisten? Da einigste, der Richter, Richter ja, war das glaube ich gar nicht. Also Richter hat noch gar nichts gemacht. Brauchen Sie eine Sonder. Gut, äh, wir warten noch ganz kurz auf den Herrn, ähm... äh ...auf dem Herrn, äh... Sergeant Major da, der sollte jetzt auch wieder eintreffen, in ein paar Minütchen. Gut, in der Zeit, bis der Sergeant Major hier ist, können sich alle überlegen, was sie heute sagen, ob sie die Wahrheit sagen oder ob sie anfangen zu lügen. Ich sag Ihnen eins, wenn Sie lügen, finde ich das heraus. Jawohl. Mir wäre es lieber, wenn Sie Ihren Bruder aufwecken. Äh, hm, Okay. Entschuldigen Sie, Sirs. Ich glaube, der äh, Offizier der Fünften kommt auch noch. Sehr gut, wir wir noch auf den ja, Helm. Perfekt. Gesehen. Also erstmal äh, guten Tag äh, beziehungsweise guten Abend an alle Soldaten. Sie dürfen sich alle rühren. Ähm, wie mein General, äh, mein ähm... Der General, der neben mir steht, schon äh, Nost, schon angekündigt hat, äh, sind wir hier aufgrund von mehreren Kriegsverbrechen, die das UN-Hauptquartier jetzt schon ähm, mehrfach erhalten hat. Ähm, Sie, haben vor ein Uppsala, Sie haben vor ein paar Tagen äh, Besuch von äh, zwei Vietnamesen bekommen, ist das richtig? Ja genau, da waren zwei äh, Vietnamesen-Herren da eine war, glaube ich, soweit ich noch weiß, Lehrer und der andere irgendwie anders, das weiß ich nicht, mehr. Äh, Und zwar wurde ihnen auch schon ähm, von mehreren Leuten, ne, also laut meinen Berichten, die ich erhalten habe, schon erklärt, dass diese Herren ähm, mit, vom Verteidigungsministerium bzw. Äh, von Amerika, ne, von USA geschickt worden sind, ähm, bzw. um genau zu sein, vom Pentagon, da die ähm, beiden Herren hier in Vietnam leben, um genau zu sein in Saigon und ähm, um euch einfach mal alle auf die Kriegsverbrechen aufzuklären und euch ein bisschen dazu beraten, ey, was gibt es für Kriegsverbrechen, ne? wie, wie, wie weiche ich da aus, äh, was weiß ich, was weiß ich noch nicht. Ähm, uns wurde mitgeteilt, dass es keine weiteren Meldungen mehr von den beiden Personen gab, ähm, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Ähm, dazu haben mir einige Soldaten aus ihrer Basis berichtet, äh, beziehungsweise dem UN-Hauptquartier gemeldet, beziehungsweise den UN-Staatssekretär, Staatssekretär, dass ähm, mehrere ähm, mehrere Offiziere, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise hochrangiges Personal, die beiden möglicherweise erschossen haben. Äh, sollen äh, zu der Besprechung äh, zwei beziehungsweise maximum drei Leute gekommen sein und keinen hat das hier wirklich interessiert. Stimmt das oder stimmt das nicht? Hätte ich gerne einmal von Ihnen gewusst, Herrn. Ja, Sir. Wie das viele stimmt's. Leute sind zu dieser Besprechung gekommen? Äh, leider war ich da gerade beschäftigt, besser gesagt, ich war auch eine, Kopf, eine lange, eine kurze Zeit im Kopf. So meinte ichs. Äh, leider habe ich das nicht so aktiv gesehen, da wir nicht, also ich und der Herr Scarecrow und glaube ich noch ein Offizier nicht hergerufen wurden, kann ich leider nicht sagen. Aber ich glaube, das waren recht wenige, soweit ich von Entfernung gesehen habe, sage ich mal so. Aber sie können vielleicht die anderen Herren fragen es aber ich weiß leider nicht genau. Ich Tut weiß, wie viele so. da waren. Fragen noch mal, ob Sie mir das vielleicht auch sagen können. Ja, Herr Hunter. Äh, ich glaube, da waren, soweit ich gesehen habe, so vier bis sechs Personen. Also, ähm, als die Besprechung bzw. das Event, man ja sagen, das Event, was es hier in dieser Basis gab, äh, anfangen wollte, waren insgesamt äh, drei Personen da. Ähm, die Personen, die nachträglich gekommen sind, haben erklärt bekommen, was das hier für eine Veranstaltung sein sollte und sind dann einfach gegangen. Und das finde ich erstmal dreist und sehr asozial, wenn das Pentagon schon Vietnamesen hierher schicken muss in die US-Basis, damit diese ihnen Kriegsverbrechen erklären. Beziehungsweise damit sie mal darüber informiert werden. Alles klar. Also, ähm, ich und der Herr Scarecrow äh, haben die zwei Wirtterbesen in der Basis rumlaufen gesehen. Wir dachten zuerst, es wären Feinde oder ja so Spi Spionagen, halt, sagen wir mal so. Da haben wir die erstmal, sag ich mal, mit Waffen bedroht, mit also nicht bedroht, sondern gesagt, halt Hände hoch. Dann haben wir glaube ich die MP oder CIA hergeholt und dann wurden wir auch schon aufgeklärt. Dann haben wir natürlich die Waffen weggepackt, haben die zwei Herren auch gleich mitgenommen. Weil die ein bisschen um die Basis rumgelaufen sind, wir wollten einfach sicher gehen, dass die nicht erschossen werden oder sowas. Wir haben denen dann, besser gesagt Herr Scarecrow denen dann einen, sage ich mal, so eine kleinen Basis aus... Finde ich es sehr erbärmlich, dass die UN schon anrücken muss weil die Offiziere es ja scheinbar nicht geschissen kriegen, Kriegsverbrechen zu unterbinden beziehungsweise oder selber welche begehen. Ähm, jetzt fangen wir ganz simpel einfach mal an. Möchte jemand von Ihnen ein Kriegsverbrechen melden? Ja oder nein? Dazu noch erwähnt, falls Sie uns melden wollen, können Sie, gerne, können Sie sich gerne das mal zurückhalten. Es gibt ebenfalls anonyme Meldungen, die Sie machen können, Sie müssen die nicht öffentlich machen wollen, Soldaten. falls einer der anwesenden Soldaten einen begangen hat.